Liebe Kollegen, liebe Mitglieder der Hochschulleitung, ich darf mich zunächst mal ganz ganz herzlich bedanken für die Einladung und möchte eins äh, von weg schicken, auch äh, wenn es so aussieht als äh, ob ich jetzt hier allein stehe, was ja faktisch auch der Fall ist. Nichts von dem, was ich heute vorstelle, ist auf äh, meinem eigenen äh, Mist ganz allein gewachsen. Ich habe seit nun fast zehn Jahre äh, das große Vergnügen, in interdisziplinären Teams äh, zu arbeiten, was äh, zugegebenermaßen äh, nicht immer einfach ist, aber was wahrscheinlich auch zu den bereicherndsten Erlebnissen äh, in, in meinem beruflichen äh, Leben zählt. Und was wir jetzt über diese Mit Mitarbeit in der sogenannten Grads Group und jetzt über die Arbeit im Hochschulbereich gelernt haben, ist zugegebenermaßen wahrscheinlich das bereicherndste, was ich bisher kennenlernen durfte. Was ich Ihnen heute mitbringen möchte, ist ein Framework, den wir entwickelt haben, zusammen mit Lernexperten, vor allem aber auch mit Psychologen, Uh, um das Thema Deep Learning in einen soliden Framework zu pressen, dass wir sagen, uh, das sind verschiedene Dimensionen, die wir gezielt ansprechen müssen. Die sind auch alle uh, relativ uh, solide belegt. Da gibt es sehr viel Forschung dazu. Und uh, was wir versuchen wollen, ist, diese ganzen Stränge zusammenzubinden. Wir sind auch dabei, diese Dinge uh, jetzt in die Praxis überzusetzen und überzuführen, was uh, auch nicht immer einfach ist. Und das gibt Probleme, auf die ich später noch gerne eingehen möchte, vor allem mit Studierenden, aber noch viel gewichtiger mit der komplexen Rechtssituation. Dass wir Dinge, die wir glauben, machen zu müssen, von denen ich auch fest überzeugt bin, nicht immer machen können, weil wir in rechtliche Grauzonen stoßen. Und da müssen wir uns mal ernsthaft Gedanken machen, ob wir bereit sind, diesem Trend zu folgen. Nur weil es nicht ganz rechtlich abgesichert ist, Dinge dann einfach zu tun, von denen wir überzeugt sind, dass sie nicht sinnvoll sind. Ich hatte... Im letzten Semester, in den letzten zwei Jahren, das große Glück, dass wir eine interdisziplinäre Gruppe und ein Forschungskolleg gegründet haben, das sich speziell mit dem Thema Deeper Learning auseinandersetzt. Da laufen mehrere Promotionen momentan. Und für, den, für die letzte Antragsrunde ging es da ganz speziell um den, Thema, den, den Tatienssektor, die Frage, wie sieht Deeper Learning im Hochschulbereich aus? Und wenn man sich da näher mit auseinandersetzt, dann wird das Thema sehr schnell sehr unbequem, weil es gibt mittlerweile eine ganze Zahl von seriösen Studien, die sagen, es ist nicht nur so, dass die Studierenden an den Colleges und an den Universitäten weltweit weniger lernen, als wir gerne glauben möchten. Es gibt sogar ganz seriöse Studien, die sagen, in manchen Teilbereichen ist bei Studierenden sogar eine Abnahme der Kompetenzen zu verzeichnen. Und das ist faszinierend. Und man muss sich dann die Frage stellen, wo kommt das her, was, was tun wir vor allem? Ja? Wie kann es sein, dass an solch renommierten äh, Unis wie in Harvard äh, Leute äh, sich offen hinstellen und sagen, also irgendwas läuft grundsätzlich falsch? Da gibt es äh, fantastische Literatur dazu. All diejenigen, die sich da äh, die mehr Hintergrundinfos äh, sich wünschen, wir haben die Artikel bereits äh, eingereicht, die sind auch äh, schon äh, zugelassen. Und das können Sie ganz leicht finden, indem Sie mich auf ResearchGate äh, googeln und finden und mir dann eine, eine äh, Request schicken. Ich bin sehr gern bereit, Ihnen dann unser, unser Vorabexemplar äh, digital zukommen zu lassen. Ähm, ja, die Frage ist, was ist da los? Was sind die Fertigkeiten, die oft äh, zitiert werden? Das haben Sie bestimmt alle gesehen, dieses, äh, diese, äh, dieses Konstrukt der 21st-Century-Skills. Das wird äh, sehr häufig äh, überall gezeigt und es wird auch gepriesen. Äh, interessanterweise ist es aber so, dass die Antwort auf die Frage, wie wir da hinkommen, anders ist, als wir häufig denken, zumindest als ich gedacht habe. Das ist ganz spannend und da würde ich gerne drauf eingehen. Äh, die Frage stellt sich auch, äh, nach welchem Paradigma unterrichten wir eigentlich? Was wollen wir an den Unis? Und da gibt es äh, vor allem im Internet, in der, in der Blogosphäre da gibt es faszinierende Antworten drauf und Forderungen, die sagen, wir müssen dringend... Nachdenken, wie und was wir denn eigentlich unterrichten. Ähm, für die, die das interessiert, das, äh, der Complex ist der Komplex Education 3.0 ist hochgradig spannend. Leider ist diese, äh, diese Art von, von Literatur häufig auch sehr frustrierend, weil die hauptsächlich auf die Frage eingehen, wie können wir denn da mit Technik was machen. Und das ist natürlich spannend, aber wenn der Technikeinsatz nicht auf einem soliden, pädagogisch-didaktisch-psychologischen äh, Framework steht, dann wird es häufig verkommen, das zum Selbstzweck. Und es stellt sich die Frage, ob die Studierenden wirklich äh, mehr lernen. Ich würde Ihnen deshalb gerne heute in kurzen, Zügen. Ich hoffe, dass wir das zeitlich so kompakt gebacken kriegen, wie ich mir das wünsche, dass wir verschiedene Dimensionen erst einzeln ansprechen, die, die den Thema vertieftes Lernen abdecken, um dann am Ende zu einem Framework zu kommen, der diese Positionen integriert. Abschließend würde ich dann noch gern äh, an eigenem Beispiel äh, skizzieren, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, und im ganz kleinen und bescheidenen äh, Fall von unserer Lehrerausbildung zeigen, was wir uns vorstellen. Ja, das ist noch nicht die endgültige Lösung, das sind wir auch noch erst im Prozess. Aber was ich schon als sehr positiv erwerten würde, wir haben uns auf den Weg gemacht. Das ist schon ein, ein, ein Riesenschritt nach vorne. Wenn wir uns dem Thema Deeper Learning näher wollen, dann müssen wir uns erstmal mal gucken, was ist denn das genau? Was versteht man darunter? Und ich stütze mich im Weiteren hauptsächlich zunächst mal auf einen, auf einen Report aus dem Jahre 2012, der in Amerika veröffentlicht wurde. Die genauen Daten finden Sie in der Publikation, auf die ich verwiesen habe wo meines Erachtens nach zum ersten Mal eine ganz saubere Definition erfolgt, wo der Begriff ganz sauber hergeleitet wird, wo versucht wird zu zeigen, was ist denn wissenschaftlich fundiert und was ist es nicht und was sind die Mythen, die sich um dieses Thema ranken und wie können wir mit diesen Mythen umgehen beziehungsweise wie können wir die entmystifizieren beziehungsweise sogar dekonstruieren. Geht man nach der Definition, dann scheint es zunächst äh, was sehr Einfaches zu sein, nämlich Deeper Learning findet dann statt, wenn Lernende in der Lage sind, Inhalte, Fähigkeiten, Kompetenzen, die sie in Kontext A erwerben, auf einen anderen Kontext zu übertragen. Das heißt, der Beweis von Deeper Learning ist die Transferfähigkeit. Das ist mal zum nächsten eine. Die nächste Komponente, die schon zeigt, dass wir uns da auf eine große Reise machen müssen, ist, dass Deeper Learning sich eben nicht nur auf den kognitiven Bereich erstreckt, sondern dass da auch inter, also zwischenmenschliche Intra- und Interpersonal Skills mit drinstecken, ohne die, interessanterweise, wir auch nicht an die kognitiven Fertigkeiten hinkommen. Das heißt, wenn wir ernsthaft an dem Komplex Deeper Learning interessiert sind, dann müssen wir das einheitlich betrachten. Ich werde später noch ein paar andere Konstrukte vorstellen, die das vielleicht ergänzen. Das Spektakulärste an dem Konzept des Deeper Learning und an diesem Report ist, dass er in einem Bereich eine ganz eindeutige und sehr faszinierende Aussage macht. Hilton und Pellegrino sind ganz klar, indem sie sagen, es ist nicht so, dass wir diese Transfer Transferfähigkeit oder diese viel zitierten Transversal Skills isoliert unterrichten können. Das funktioniert nicht. Wir haben zwar, und da weiß ich äh, in meinem Fach zu wenig, ich habe mich aber mit äh, Experten unterhalten, wir haben zwar wohl allgemeine Problemlösungsmechanismen in uns angelegt, die seien aber viel zu langsam und zu allgemein, um uns tatsächlich zu helfen. Und die Implikationen von dieser Aussage, die sind sehr weitreichend, weil die sagen, wenn wir an diese Transferfähigkeit kommen wollen, dann geht es nur über die intensive Auseinandersetzung in dem Fach. Das heißt, diese Transferfähigkeit ist etwas, was nur innerhalb der Disziplin in Kombination mit den entsprechenden Fachmethoden und Fertigkeiten äh, angelegt werden kann. Und äh, eine der Hauptthesen ist dann eben auch, das funktioniert also nur über Fachwissen. Das heißt, ich kann nicht Fachwissen gegen Problemlösefähigkeit ausspielen. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen andersrum ergehen, wir müssen sagen, über vertieftes Fachwissen in Kombination mit den Fachmethoden und so weiter bildet sich langsam Transferfähigkeit aus, die im Idealfall irgendwann mit viel Zeit fächerübergreifend sein kann. Man hört sehr oft im Internet Thesen, dass man sagt, faszinierenderweise spielt in der Knowledge-Society Knowledge keine Rolle mehr. Ich möchte genau das Gegenteil vertreten. Ja, wir brauchen vertieftes Wissen, was wir uns aber überlegen müssen, ist, welches Wissen wir da anbieten. Die, der Grund, warum ich relativ häufig heute den Begriff Literalität verwende und weniger den Begriff Kompetenzen, Uh, liegt daran, dass vor allem im englischsprachigen Raum der Begriff Literacy anders belegt ist. Wenn die von uh, Subject Literacy oder Disciplinary Literacy sprechen, dann ist da was enthalten, was im Kompetenzbegriff unseres Erachtens nach fehlt, nämlich genau das Fachwissen. Die Sachfachliteralität äh, Literalität defini äh, defini definiert sich dadurch, dass Lernende in der Lage sind, Fachwissen adäquat zu versprachlichen, das heißt, dass sie die entsprechenden Diskurse beherrschen. Diese Fachdiskurs oder diese Diskurskompetenz ist aber untrennbar mit Fachwissen gekoppelt. Und diese enge Koppelung von Fachwissen und die Fähigkeit, das entsprechend zu versprachlichen, ist etwas, was im Kern von Deeper Learning steckt und was uns in dem Kompetenzbegriff einfach fehlt. Ja, und ich glaube, es ist vielleicht es ist es nicht mal die Schuld von dem Kompetenzbegriff, und den Definitionen, es ist nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Dass da häufig suggeriert wird, es geht nicht mehr um Wissen, sondern nur noch um Kompetenzen, als ob man diese Dinge jemals voneinander trennen hätte können. Aber das ist das, was häufig äh, daraus gemacht wird. Ich möchte Sie nicht mit diesen äh, Details und diesen allgemeinen Dingen zu sehr langweilen. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was Sachfachliteralität ausmacht, dann eben die Tatsache, dass es eben nicht nur Fakten sind, sondern dass es vor allem geht, das Konzeptwissen unserer äh, Studierenden zu erweitern, ein komplexeres Konzeptwissen äh, anzulegen. Und das funktioniert eben nur über Methoden und Strategien des jeweiligen Fachs oder der jeweiligen Disziplin. Wenn, sich, wenn man sich die äh, Literatur anschaut zum Thema äh, Subject Literacy, dann kommen die äh, Autoren, vor allem Schärner und Schärner zu einem ganz äh, verblüffenden Ergebnis. Sie sagen nämlich, wenn wir uns die Frage uns stellen und Experten dabei beobachten, wie sie Texte lesen und welche Strategien sie dabei verwenden, dann werden wir feststellen, dass unterschiedliche Fächer, unterschiedliche Fächer komplett anders mit Texten umgehen. Dass Historiker ganz anders lesen als Mathematiker. Und äh, dass äh, auch Geografen ganz anders an Texte rangehen als Biologen. Und niemand, und das ist Faszinierende, niemand nutzt die allgemeinen Strategien, die unseren Kindern und Studierenden im Deutschunterricht beigebracht werden. Das heißt, wir müssen, wenn wir das mit dem Fachwissen äh, ernst nehmen, dann müssen wir auch die Fachexperten wieder ernst nehmen und sagen, äh, ihr müsst auf der ganzen Breite aktiv werden und uns zeigen, wie wir dieses Fachwissen tatsächlich erwerben und kommunizieren. Entscheidend für das vertiefte Lernen ist, glaube ich, wenn wir es ernst nehmen, dass wir solide Konstrukte nehmen, die uns äh, dabei helfen zu sagen, a, von was sprechen wir ein, zum einen und b, wie funktioniert denn der Aufbau. Was ich Ihnen vor, heute vorstelle, sind zwei Dinge. Ich glaube, dass äh, vertieftes Lernen vor allem zwei wahrscheinlich drei Komponenten hat. Da geht es zum einen um die Frage, wie funktioniert denn der Aufbau von Konzeptwissen? Und dabei ist ganz entscheidend, und äh, das stützt sich auf die Publikation von Landhoff, die sich äh, wiederum auf Vygotsky äh, stützen und das ganz neu interpretieren. Das ist eine ganz, ganz spannende äh, Publikation. Und äh, die zu folgender These kommen, die sagen, vertieftes Lernen, Konzeptwissen, um das zu internalisieren und auch wieder äh, geht es darum, dass wir mentale Modelle aufbauen und diese Modelle so stabil werden, dass wir die auf andere Situationen an, äh, übertragen können. Und spannenderweise äh, benötigen wir dazu zwei verschiedene Umgangsweisen oder zwei Herangehensweisen. Es geht also einmal in einer materiellen Phase darum, dass Lerner angeleitet werden, Dinge aktiv zu begreifen. Das ist ein wunderschönes Wort, das es glaub, meines Erachtens nach nur im Deutschen gibt. Also Dinge mit den Händen, zu begreifen, sprachhandelnd zu begreifen, ähm, das ist die Grundvoraussetzung für den Aufbau von Concept, äh, Kon äh, Konzeptwissen, also Handlungsorientierung äh, im Zusammenhang mit den spezifischen Fachmethoden. Dann geht es aber auch darum, dass diese Festigung von diesen Meta mentalen Modellen oder Konzepten nur dann erfolgen kann. Und das ist das, was äh, häufig fehlt, wenn im Anschluss an solche Phasen Lerner, die chance erhalten diese erfahrungen und dieses wissen zu versprachlichen weil der kit der diese konzepte der diese mentalen modelle zusammenhält hauptsächlich aus sprache besteht und zwar aus fachsprache das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir vertieftes Lernen aufbauen, dann müssen wir auch ganz intensiv darüber nachdenken, wie wir unsere Studierenden dazu befähigen, ihr Wissen zu versprachlichen. Weil über diese Versprachlichung baut sich vertieftes Wissen auf. Also diese, diese, dieser Fokus auf Fachsprache ist ein ganz, ein ganz entscheidender, denn es ist nicht nur so, dass wir anhand der Qualität der Schüler- und Lerneräußerungen relativ gut feststellen können, ob ein Student oder ein Lerner etwas begriffen hat, sondern wir können über die gezielte Spracharbeit auch komplexeres Verstehen anleiten. Und das ist ganz entscheidend. Es gibt eine Reihe von Stud äh, Studien, zum, zum Beispiel zum äh, Chemiewissen von Undergraduates in den United States, und da äh, versucht Brown festzustellen, was können die denn schon und wie komplex ist ihr Wissen und er sagt, leider ist es furchtbar ernüchternd festzustellen, wie wenig Undergraduates über Chemie tatsächlich wissen und wie wenig die sprachlich ausdrücken können, chemiespezifisch. Der kommt also in der Studie zu dem Schluss, dass er sagt, wir haben uns gar nicht die Mühe gemacht, die sprachliche Qualität zu messen. Und da geht es nicht um, um, um Rechtschreibfehler, da geht es nicht um Grammatik, sondern da geht es um die Frage, wie präzise können Lerner ihr Wissen ausdrücken. Und sagt, wir haben das gar nicht äh, probiert, weil es aussichtslos war. Fordert aber im, im nächsten Schritt, er sagt, wenn, wir, wenn wir da vertieftes Wissen aufbauen wollen, dann müssen wir genau dahin. Das ist die eine Säule, vertieftes Wissen aufbauen. Die nächste Säule ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Fertigkeiten, die wir in unseren Fächern, in unseren Disziplinen brauchen, die spezifischen Methoden, dass Studierende Gelegenheit erhalten, diese Methoden und Fertigkeiten zu automatisieren. Und was da uns ganz besonders äh, fasziniert hat, ist die Tatsache, dass wir wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, in unserem Gehirn zwei verschiedene Speichersysteme haben, nämlich einen für Regelwissen und einen für Anwendungswissen und leider leider und das gilt nicht nur für Sprache sondern das gilt wahrscheinlich für alle Fertigkeiten gibt es keine direkte Verbindung von A nach B das heißt wir können schon nicht im, im, im Unterricht der fünften Klasse einem Kind einbläuen Hishi muss mit und erwarten dass es dann funktioniert sondern um dahin zu kommen braucht es eine ganze Batterie von komplexen äh, Übungs Formaten und Angeboten, die dem Studierenden oder dem Lerner auf egal welcher Ebene erlauben, diese Fertigkeiten zu automatisieren. Und es geht leider nicht über eine, ein isoliertes Üben, das noch dazu sehr kontextfrei ist. Das heißt, wenn wir das ausbilden wollen, müssen wir auch über komplexe Übungsarrangements nachdenken. Ja, allein die Regel, allein zu sagen, das funktioniert so und so, und so müsst ihr es machen, wird Studierende nicht dazu befähigt, diese äh, Fertigkeiten zu automatisieren. Und das ist, das ist ganz bezeichnend, weil das bedeutet, dass wir da umdenken müssen. Und dass wir auch über Übung und die verschiedenen Übungsformen ganz anders nachdenken müssen. Der Schlüssel dazu, und äh, ich will Ihnen nur zeigen, dass das relativ gut belegt ist, äh, und diese Grafik ist sehr komplex, aber der Schlüssel und das Interface für uns sind Lernstrategien. Die, das geht zurück auf die Studien von Makaro aus Oxford, der sagt, wenn Studierende spezielle Lernstrategien erwerben, zum Beispiel zu sagen, um Problem X zu lösen, gehst du folgendermaßen vor, wenn die das regelmäßig in speziellen Settings machen mit den Übungsparametern, die ich gerade zumindest mal beleuchtet habe, dann triggern diese Strategien bestimmte Prozesse die sich über Übung und Zeit und spezielle Unterstützung automatisieren lassen und als Fertigkeiten praktisch an die Oberfläche treten und so messbar werden. Das heißt, das ist eigentlich unser Einfallstor, um in diesen Prozess einzugreifen. Und das ist was ganz Wunderbares, weil es uns bemächtigt, als Lernexperten mit den Studierenden da umzugehen. Ich erlebe sehr häufig die die Situation, dass mehr Dozierende, aber auch Schullehrer die Situation schildern, dass sie sagen, wir sind, glaube ich, sehr, sehr gut, unsere Schüler oder Studierende in, Projekte zu, in, Projekten, in Projekten zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass die selbstständig <lacht> arbeiten. Wenn wir aber, und jetzt kommt der Haken, sehen, welche Qualität diese Produkte haben, das können Poster sein, das können Präsentationen sein, dann sehen wir häufig, dass wir mit der Qualität dieser Produkte nicht zufrieden sind, dass uns das nicht zufrieden stellt. Und das ging mir ganz häufig so, bei uns hängen unzählige Plakate im Gang zum Thema Shakespeare zum Beispiel, die aber erstaunlich flach sind. Ja, und ich glaube, vertieftes Lernen müsste eben dann heißen, dass wir sagen, wir müssen weiterdenken. Wir dürfen nicht nur die Coaches sein, die sagen, wir bahnen Lernprozesse an, sondern wir müssen dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen, als Experte bin ich jetzt der, der darüber entscheidet, ob diese Qualität schon angemessen ist oder nicht. Und wenn sie eben nicht angemessen ist, dann müssen wir so lang dran feilen, bis wir dahin kommen. Das hinkommen. Bei uns ist das das ganz spezielle Problem, dass wir, eigentlich nicht damit zufrieden sind, mit der Qualität, in der unsere angehenden Lehrer zum Beispiel über Literatur schreiben. Dass wir sehen, wenn wir uns die Qualität dieser Dinge anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich nur ein sehr oberflächliches Verständnis von den speziellen Themen ist. Aber wir wollen ja, dass diese Leute in der Lage sind, zukünftige Generationen äh, vertieft zu unterrichten. Das heißt, wir müssen schon früher an, ansetzen und auch da vertieftes Wissen gleich auf Uni-Ebene anbahnen. Und ein, ein Aspekt, der uns äh, da ganz nachhaltig begleitet hat, ist die Tatsache, dass wir da nur hinkommen, wenn wir verstehen, welche zentrale Rolle die Sprache beim Lernen spielt. Und das tue ich jetzt in meiner Eigenschaft als Geograf, der äh, auch noch da ist. Also ich habe äh, Geografie und äh, Englisch studiert und äh, diese Art von Sprache Darum geht es mir nicht um den traditionellen äh, Ansatz von Sprache, dass wir sagen, jemand, der äh, weniger Fehler macht, spricht, hat eine bessere Qualität, sondern hier geht es um ein anderes Konstrukt. Hier geht es darum, dass äh, Sprache der zentrale äh, Faktor ist, der Lernen ermöglicht, der Leuten die Teilhabe an der Welt äh, eröffnet und der sie dazu befähigt, Dinge präziser auszudrücken. Und Dinge präziser auszudrücken, setzt ein präziseres Verständnis voraus. Wir glauben... Und ich glaube, das ist unmittelbar einleuchtend, dass ein Student, der Dinge nicht adäquat erklären kann, diese Zusammenhänge nicht adäquat verstanden hat. Und das ist die einzige Erklärung, die uns dazu einfällt. Das heißt, wenn wir sehen, dass das der Fall ist, dann dürfen wir einfach nicht weitergehen. Ich möchte Sie nicht mit, diesem, mit dieser Fachsprache zu sehr äh, langweilen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass wir uns das sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Äh, es gibt da in Australien äh, ganz verblüffende Ansätze, die sagen, wie funktioniert denn dieser Wissenszuwachs, wie wird der modelliert in verschiedenen Disziplinen? Und das ist ganz spannend, weil die sagen, im Prinzip lässt sich fachliches Handeln in vier große Bereiche äh, aufteilen, nämlich das sachfachliche Handeln, wo wir äh, Daten generieren, äh, das, äh, die Organisation von Fachwissen, das Erklären dieses Fachwissen und dann das Beurteilen oder Argumentieren. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist eigentlich folgender, nämlich der, dass diese äh, australische Schule sich sehr, äh, sehr eindeutig verortet und sagt, spannend wird es jetzt dahingehend, dass jede von diesen Handlungsfeldern, ein sprachliches Korrelat hat. Ja, das können Sie sehr gern alles in unseren Publikationen nachlesen. Das ist komplex, das gebe ich zu. Aber das war für uns ein, ein entscheidender Durchbruchsmoment, weil wir hier sehen, ähm, jede Art von wissenschaftlichen und disziplinären Handeln, hat ein entsprechendes sprachliches Korrelat, in dem diese Dinge ausgedrückt werden. Und das heißt jetzt für uns, dass wir uns mit diesen Textsorten, die wir in unseren Disziplinen kennen, eben ganz intensiv auseinandersetzen müssen. Das heißt aber auch, dass in dem Moment, wo Studierende befähigt werden, in diesen Textsorten adäquat umzugehen, die eben auch lernen, ihr Wissen aufzubauen. Und diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben damals, 2015, versucht, ein erstes Modell äh, zu bauen, das ich Ihnen nun kurz zeigen möchte. Und damit lässt sich vertieftes Wissen in einer ersten Annäherung schon mal äh, definieren. Wir glauben also, dass vertieftes Wissen dann stattfindet, wenn Lernende, wenn Studierende angeleitet werden und die Chance erhalten, Fachwissen adäquat zu versprachlichen. Das ist genau da, wo es sich vertieftes Wissen relativ präzise verorten lässt. Und das heißt, was wir jetzt machen müssen, als Dozenten, als Lehrer, ist, dass wir das Handlungspotenzial der Schüler, da gibt es ein, ein wunderbares Wort im Englischen, das nennt sich Meaning-Making-Potential, also die Fähigkeit, Dinge auszudrücken, präziser zu erfassen, in diesen vier Handlungsdimensionen, dass wir versuchen müssen, das systematisch aufzuweiten und auszubauen das heißt dass ein expert in unserer disziplin fähig ist komplexere wissenskonstruktionsprozesse anzubahnen aber auch dieses wissen zunehmend adäquater versprachlichen kann und zwar in den speziellen äh, genres und texttypen in unseren disziplinen und da spielen eben verschiedene sprachliche konstrukte eine ganz eigene äh, rolle ich möchte aber nicht zu so sehr auf diese linguistische Geschichte eingehen, denn das war nur die erste Dimension von unserem Modell. Da geht es also darum, was wissen wir über Lernen. Und eine entscheidende Komponente ist eben, dass Sach-, Fach- und fachliche Sprache eine ganz entscheidende Rolle spielen bei diesem Aufbau von vertieftem Wissen. Jetzt ist es aber so, dass wir es auch mit Lernenden zu tun haben, und dass sich die Psychologie relativ einig ist, dass sich die heutigen Lernenden gravierend von denen, die noch einer Generation oder zwei Generationen vorher unterscheiden. Man spricht davon uh, Young uh, Emerging ad uh, Adults, also Jugendliche oder fast Erwachsene, bei denen dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist. Und äh, ich erlebe das ständig. Ich hatte erst diese Woche mit dem Phänomen intensiv zu kämpfen. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, wo eine Studierende, die jetzt im ersten Semester ist, mir eine E-Mail geschrieben hat und gesagt äh, es ging los, hallo Professor. Äh, Sie hatten gestern in, in der Vorlesung gesagt, wir sollen einen Artikel lesen, aber sie meinen doch sicher nicht den ganzen Artikel, weil das wären doch 20 Seiten und das ist doch viel zu viel. Sie meinen bestimmt nur die Einleitung oder so. Also das fand ich schon verblüffend und diese Art von, von Anfragen, die mehren sich. Also auch die Anfragen, die nicht mehr vom, vom, vom, jetzt vom Kommunikationszweck auch häufig auch nicht mehr angemessen scheinen. Also Hallo Professor ist ja eigentlich noch eine ganz relativ positive Ansprache. Ja. <lacht> ähm. Ich habe mir in den Ferien ganz intensiv äh, Überlegungen gemacht, wie ich äh, d diese vertieften Lernprozesse in meiner Vorlesung fördern kann. Und ich äh, biete im Master, im Master Teil unseres Studiums eine Vorlesung an, die aber auf, äh, aufgrund von verschiedenen äh, Sachzwecken und Sachzwängen äh, nicht bewertet werden darf. So Und jetzt habe ich immer das Problem, dass am Anfang ganz viele da sind, also von den 100 Studierenden, die wir da in dem Jahrgang, oder 150 Studierende, die wir in dem Jahrgang haben, sind am Anfang meistens alle da und es wird dann exponentiell weniger. Und das ist zum einen ein sehr frustrierendes Erlebnis, zum anderen aber kann das eigentlich auch uns nicht zufriedenstellen, weil wir machen uns da sehr viel Gedanken, diese Angebote anzubahnen und dann, dann geben wir diesen Kampf auf, weil uns ein Jurist sagt, ihr dürft nicht die Anwesenheit kontrollieren oder solche Dinge. Ja, und das ist bei uns der Grund, wenn Studierende merken, dass die Anwesenheit nicht relevant ist, dann bleiben die einfach daheim. Ja, weil die nicht aufgrund dieser Situation nicht die Reife haben, um zu sagen, ich gehe dahin weil es mir was bringt. Also habe ich mich versucht, schlau zu machen und habe mich mit Juristen auseinandergesetzt und dann doch festgestellt, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir tun dürfen, Uh, und ich habe persönlich diese, diese Veranstaltung mit circa 60 bis 80 Studierenden als sehr bereichernd empfunden und es hat auch sehr gut funktioniert. Es hat aber nur einen halben Tag gedauert, bis auf Facebook ein Sturm losgegangen ist, der sagt, wie kann der Meier sich erdreisten uns a anzuregen, dass wir die Teilnahme festlegen und B, dann auch noch wollen, dass wir da aktiv was tun in der Vorlesung. Das ist ja eine Frechheit. Und dann habe ich also einen Brief bekommen von der Studienmanagerin. Lieber Herr Meier, so geht es nicht. Sie haben rechtlich ist das ganz klar festgelegt und... Ich halte das für eine Katastrophe. Ja, wenn wir vor den eigenen Rechtssituationen und den Studierenden kapitulieren und sagen, äh, wir tun alles, was wir können, um möglichst hohe Evalu Evaluationsergebnisse zu bekommen, um den Studierenden zu schmeicheln, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Aufgeben und sagen, äh, wir akzeptieren, dass ihr nicht bereit seid, euch anzustrengen und machen es euch möglichst leicht. Also ich, ich glaube, dass wir uns damit sehr tief ins eigene Fleisch schneiden und eben grund, grundsätzlich über diese Dinge nachdenken müssen. Und dann auch zu Lösungen kommen müssen, dass wir sagen, äh, wenn die Psychologie sich einig ist darin, dass es ohne Grit nicht geht. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen und was die Auswirkungen sind. Und dass ohne dieses, ohne diese Durchhaltevermögen, ohne diese äh, teilweise auch sehr harte Arbeit äh, ein Wissensaufbau nicht möglich ist, dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir die entsprechenden Strukturen da schaffen können. Was ich aber eigentlich äh, sagen möchte ist: Wir haben ein ganz, eine äh, sehr Tiefgreifende Feststellung gemacht, die eigentlich zum, vielleicht banal klingt, dies aber in der Konsequenz nicht ist, nämlich dass wir bei diesen ganzen Diskussionen ums äh, vertiefte Lernen den Lerner vergessen haben. Und da gibt es seit 2013/14 ganz faszinierende äh, Studien und, und Forschungsergebnisse, die sich mit einem Konstrukt auseinandersetzen, äh, das mir vorher gar nicht in, in dieser Dimension bekannt war, nämlich das Konstrukt des Learner Engagements. Und was daran vor allem spannend ist, ist, dass, dass man mittlerweile einen Konsens erreicht hat, dass man sagt, das ist ein multidimensionales Konstrukt, das aus mehreren Komponenten besteht. Also wenn wir von Learner Engagement sprechen, dann geht es eben nicht nur von kognitiver Aktivierung, sondern da spielt vor allem die emotionale und auch die Verhaltenskomponente einen ganz großen Teil. Und warum ich das jetzt hier referiere, ist ganz einfach, wir wissen mittlerweile, dass sich diese Dinge gegenseitig beeinflussen. Und was wohl das Entscheidendste an der Tatsache ist, ist die Tatsache, dass äh, dieses Emotional Engagement mit dem kognitiven Engagement in ständiger Wechselwirkung ist. Das heißt, Studierende, die sich nicht sicher fühlen, die ein, ein nicht dynamisches äh, Selbstbild haben, die nicht, äh, sich nicht wohlfühlen in den Klassen, die sich an der Uni nicht willkommen heißen, werden sich nicht in dem Maß kognitiv engagieren, wie wir das uns gerne wünschen. Ich äh, halte äh, zweimal im Semester eine, eine Doppelsitzung zum Thema Intercultural Learning und hatte vor Weihnachten ein ganz einschneidendes Erlebnis, äh, als eine türkische Mitstudentin äh, er, erzählt hat, ich finde den Aufenthalt und meinen Austausch in Mainz so furchtbar, dass ich mein zweijähriges Stipendium äh, vorzeitig abbrechen möchte und lieber in die Erdogan-Türkei zurückgehe. Ja, und Sie hätten mal sehen sollen, was das für eine Reaktion in dem Lehrsaal ausgelöst hat. Ja, da war plötzlich Schweigen. Ja, und die, also die, die Deutschen, die konnten das gar nicht fassen. Sie sagen, was von was spricht die denn da? Dann sagte ja, wir Erasmus-Studenten, wir sind zwar da, aber wir leben in einem, in einem Paralleluniversum. Ja, wir kriegen nicht wirklich Kontakt zu den deutschen Studierenden. Äh, der Umgang mit, ähm, mit Dozenten ist an deutschen Unis ganz anders, als wir das aus dem Ausland kennen. Da sind die Büros ständig offen, da ist ständiger offener Austausch und hier ist es ganz anders. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft, mich heimisch zu fühlen. Das mag auch daran liegen, sagt sie, dass ich kaum Deutsch spreche. Ja, und dass ich diesen Zugang nicht finde. Aber was mich daran am meisten beschäftigt hat, ist, dass das Aspekte sind, die normalerweise völlig an uns vorbeilaufen. Und ich habe dann im nächsten, am nächsten Tag auch meine deutschen Studierenden gefragt, wie, wie wohl fühlt ihr euch denn an der Uni? Und dann sagen die, ja, die Uni ist eigentlich schon okay, aber wir gehen in dieser Masse unter. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir von unseren Dozenten wahrgenommen werden. Das mag an der Größe liegen, aber das ist ein Eindruck, der sich mittlerweile vielfach bestätigt hat an vielen Unis. Und... Die letzten PISA-Ergebnisse, die zeigen ja eindeutig, dass es ganz deutliche Korrelationen gibt zwischen Wellbeing und Leistung. Und wir glauben, dass das an diesem Konstrukt sich festmachen lässt. Für die, die danach lesen wollen, ich werde die Präsentation selbstverständlich da lassen, das ist eine ganz tolle Publikation, wo es sehr schön deutlich gemacht wird, wie diese Wechselwirkungen sind. Und da unten finden Sie auch die genauen Literaturhinweise. Wir haben deswegen unser Modell erweitert, um eine Komponente, die sich speziell mit dieser Frage auseinandersetzt, wie schaffen wir es denn, die Studenten und die Lernenden dazu zu kommen, in diesen Lernprozess zu investieren sich einzubringen. Also es geht nicht um die Frage, wie bespaßen wir die denn, sondern wie kriegen wir dazu zu sagen, ihr bringt euch wirklich ein mit allem, was ihr habt, weil diese Wechselwirkungen in diesem Continuum so vielseitig sind. Also ein Lerner, der sich nicht einbringt, weil er sich nicht wohlfühlt, der, sich, der vielleicht auch sieht, dass die Aufgaben, die an ihn herangetragen werden, so schwer sind, dass er die eh nicht bewältigen kann, der wird sich gar nicht erst aktiv in diesen Prozess einbringen. Das hat aber fatale Folgen auf das eigene Selbstbild, weil das wiederum, also das Konzept der Self-Efficacy und diese ganzen affektiven Komponenten, natürlich negative Rückkopplungen haben auf das zukünftige Engagement. Das heißt, wenn wir, und das war ja gleich am Anfang der Präsentation, konnte man das, glaube ich, sehr gut sehen, wenn wir diese persönlichen und personellen Faktoren ausblenden, wenn wir über Deep Learning reden, dann besteht die Gefahr, dass wir diese Prozesse übersehen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir ja hochgradig autonome Lerner eigentlich ausbilden wollen und Lerner, die in einer, in einer Zukunft aufwachsen werden, wo die eben sich ständig auf verändernde Situationen einstellen müssen. Das heißt, wir brauchen eben genau diese Fähigkeit zu sagen, ich habe das Zutrauen in meine Kompetenzen, um mich wieder, immer wieder in, auf neue Situationen einzustellen. Was dabei ganz entscheidend ist, ist ein Konstrukt aus den Vereinigten Staaten, das mit Selbstbild, glaube ich, nur sehr unzureichend beschrieben oder übersetzt wird. Aber das ist nun mal die amtliche Übersetzung. Ich glaube aber, das Konstrukt Growth Mindset ist ein viel vielsagenderes. Das geht auf Carol Dweck zurück. Und ich hatte erst vor ein paar Wochen das Vergnügen, ich kann das allen empfehlen, wenn Sie googeln Carol Dweck 2016 Presentation, da macht sie was ganz Faszinierendes. Sie stellt nämlich in der Rückschau auf, wie dieses Konzept eines Growth Minds, Mindsets von allen möglichen Experten eigentlich komplett falsch verstanden wird. Und was es tatsächlich braucht, um dieses flexible Mindset und diese, äh, dieses Selbstbild äh, zu generieren. Was sie aber auch tut, und das ist das eigentlich Spannende, sie unterlegt es jetzt mit Daten. Und was sie an diesen Daten zeigen kann, ist, dass sie sagt, und das finde ich ganz, ganz faszinierend, wenn wir es schaffen, in unseren Studierenden oder auch in uns ein entsprechendes Selbstbild anzulegen, das sagt, ich bin bereit anzuerkennen, dass ich mit viel Anstrengung äh, über meine Grenzen gehen kann und auch äh, wachsen kann in ganz vielen Bereichen, dann ändert das was mit meiner kompletten Hirnstruktur. Ich tue dies nicht, um auf diesen Neurodidaktik-Zug aufzuspringen, keine Angst, sondern äh, was hier faszinierend ist, dass dieses Signal, das man jetzt sieht in Rot und Orange, eine Reaktion darstellt, eine Aktivität misst äh, in Reaktion auf Fehler. Das heißt, die These, die, die äh, Carol Drake hier aufstellt, ist, äh, Lerner mit einem dynamischen Selbstbild, bei diesen Lernern, Triggert ein Fehler, selbst wenn der Lerner nicht sich bewusst ist über diesen Fehler, ein Wachstumsimpuls im Gehirn aus. Und das lässt sich messen. Das heißt, wenn ein Lerner versteht, dass Fehler Lernchancen sind, und wenn er das wirklich internalisiert, also das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen mal kurz jemandem vermitteln kann, aber wenn dies wirklich der Fall ist, dann scheint im Unbewusstsein, im Unbewusstsein auch dann ein Lernprozess abzulaufen wenn der Lerner sich nicht vollständig darüber bewusst ist. Das halte ich für unglaublich faszinierend. Und ich glaube auch, dass ich das in der ganzen Dimension noch gar nicht verstanden habe. Was sie zeigt jetzt in neuen Publikationen, die hatten jetzt die Chance, sämtliche Schülerdaten aus ganz Chile zu untersuchen. Also das sind einige viele Tausend und dann kann man wahrscheinlich sagen, dass es statistisch signifikant ist. Was die zeigen ist, wenn sie die oberen Linien sehen, dass die Lerner, die ein so flexibles Mindset haben, unabhängig von der sozialen Situation, aus der sie stammen, wesentlich besser abschneiden als diejenigen Lerner, die mit einem stabilen Mindset aufwachsen. Das heißt, wenn wir es gelingen, können, äh, gelingen könnten, äh, nein, wenn es uns gelingen würde, entschuldigen Sie bitte, äh, ein, eine solche Haltung zum Lernen zu erzeugen, in uns, indem wir mit Kollegen arbeiten, aber auch in unseren Studierenden, dann ist das eine Möglichkeit, um ganz aktiv diesen sozialen äh, Problemen entgegenzutreten. Ja, und auch einfach eine höhere Qualität von Lernen zu ermöglichen. Das heißt, diese Haltung ist ganz zentral. Das Problem ist jetzt, und das ist ein Zitat, das ich aus dieser Präsentation entnommen habe, das funktioniert wirklich nur, und, und da ist sie auch ganz eindeutig, wenn wir diese Haltungen auch tatsächlich vorleben. Die haben also in den letzten zwei Jahren ganz viele Untersuchungen gemacht, wie lässt sich denn so ein Mindset übertragen auf Lerner und auch auf äh, die eigenen Kinder. Und ich sagen, das ist wesentlich schwieriger, als man denkt. Zum einen ist es so, dass die wenigsten von uns vielleicht zugeben würden, dass sie nicht immer so ein tolles Mindset haben, sondern dass es Teile von uns gibt, die ganz hässlich auf diese Ideen reagieren, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu müssen. Die sagen, das macht mich ängstlich, das macht mich aggressiv, das frustriert mich. Ja? Und ich muss aus meiner Komfortzone raus und das will ich eigentlich nicht. Ja? Das ist unbequem. Ähm, aber ohne geht es wahrscheinlich nichts Und ich sage, nur dann, wenn das entsprechende Feedback und wenn sich alles auf den Aspekt des Verstehens und tatsächlich des Lernens konzentriert und fokussiert, ist es möglich? Und sie sagt, wir wollen nicht eine Wohlfühldidaktik. Wir wollen nicht suggerieren, dass, ihr uns, äh, dass wir euch äh, bespaßen und ihr nur dabei sein müsst, sondern wir wollen ein ganz seriöses Klima schaffen, in dem es wirklich nur ums Verstehen und Lernen geht. In dem wir aber auch ein Klima schaffen, wo klar ist, dass ihr aus euren Fehlern lernen dürft. Und äh, die zitiert da aus einem äh, chinesischen Klassenzimmer, äh, wo, wo Schüler angeregt werden, ihre Fehler an der Tafel öffentlich zu zeigen. Und zwar nicht, um die bloßzustellen, sondern um zu zeigen, schaut mal, daraus haben die gelernt. Und guckt mal, ich habe diesen Fehler gemacht und aus diesem Fehler konnte ich Folgendes lernen. Das ist eine fundamental andere Herangehensweise, als wir äh, zu Fehlern haben. Und die sagt dann zum Beispiel auch, eigentlich müsste man zu einem Kind sagen, das heimkommt und sagt, ich habe in Hausaufgabe null Fehler. Müssen wir darüber nachdenken, ob wir nicht sagen, schade, dann hattest du gar keine Chance, etwas zu lernen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diesen, diesen Aspekt schon in seiner ganzen Tiefe verstanden habe. Ich kann nur sagen, dass ich das zutiefst äh, faszinierend finde. Gleichzeitig finde ich es auch erschreckend in den Implikationen, die dahinter stecken. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Rolle spielt die Technik in so einem Konstrukt? Und ich habe bewusst darauf verzichtet, dieses SEMER-Modell, das im Internet und überall, also durch jedes Dorf getrieben wird, darzustellen. Zum einen, weil es wissenschaftlich nicht ausreichend äh, abgesichert ist, zum anderen aber auch dahingegen, weil es suggeriert, dass nur allein die Tatsache, dass wir bestimmte Technik einsetzen, eine höhere Qualität des Lernens bedeuten würde. Und das halte ich für fatal. Also ich äh, erlebe ganz häufig, dass wir in Schulen eine, und auch an Unis eine Art App-Didaktik erfahren. Ja, sage, nur weil wir Kahoot einsetzen, sind wir die besseren äh, Lerner, sind wir die dynamischen Lehrer und so weiter und so fort. Ich erlebe äh, ganz andere Geschichten auch. Ich, erlebe, ich kriege Anrufe von Lehrern, die sagen, wir haben jetzt einen Satz iPads erhalten, aber haben null Ahnung, was wir mitmachen mit sollen. Und äh, das klingt im ersten Moment äh, erheiternd, das Problem ist nur, die werden dann gezwungen, diese Dinge einzusetzen und im nächsten Schritt machen die Dinge, die nicht vollständig reflektiert sind und dann führt es dazu, dass diese Technik äh, zu einem Lernerlebnis führt, das wahrscheinlich nicht hochwertiger, vielleicht sogar minderwertiger ist, als die Dinge, die wir bisher getan haben. Das heißt, ich glaube, dass wir bei dieser Frage des Technikeinsatzes und den Unterstützungen, ich glaube ganz fest daran, Uh, dass wir aber da nur weiterkommen, wenn wir das einbetten in einen wirklich soliden uh, Framework, uh, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Um, ich bin leider noch nicht in der Lage, Ihnen diese 3D-Animation uh, zu zeigen, an der wir momentan arbeiten, weil wir glauben, wir können nicht vertieftes Lernen in eine 2D-Folie pressen. Leider kann ich es allein nicht besser. Ich habe jetzt ein Jahr gesucht, bis ich einen, einen Grafikstudenten gefunden habe, der meint, er ist in der Lage, das zu tun. Ich kann es leider nicht. Deswegen sehen Sie hier äh, das Modell nur in 2D. Sie mögen mir das nachsehen. Sobald wir da fertig sind, werden wir das entsprechend äh, ins Internet stellen. Was Sie aber sehen, sind die ursprünglichen Bestandteile, die wir jetzt in grün und blau dargestellt haben. Das heißt, die... Aspekte Fachwissen und Wissen entsprechend Versprachlichen finden Sie nach wie vor. Was aber jetzt neu ist, sind die Dimensionen, die ich Ihnen dargestellt habe. Das heißt, wir können diese Fachwissens, dieser Fachwissenserwerb wird uns nur dann gelingen und vertieft gelingen, wenn wir das alles abgleichen oder darauf einstellen auf die Bedürfnisse und speziellen Befasstheiten unserer Lerner. Anders geht es nicht. Das heißt, alles, was wir tun, das ist in Orange mit unseren Tools, die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen designen, dass äh, die Unterstützungsangebote, die in der Literatur häufig als Scaffolding bezeichnet werden, das Feedback, all das muss ganz speziell auf die Lernprozesse ausgerichtet sein, die in unserem Fach äh, relevant sind. Und eigentlich, und das ist momentan unsere Arbeitshypothese, wir haben da jetzt äh, drei Doktorarbeiten, dann ist es noch nicht viel. Wir hoffen, dass wir mehr kriegen dass das nur zustande kommen kann, wenn diese vier Aspekte gleichzeitig aktiv sind. Dann kann sich dieser Aspekt des Fachwissens, den wir da als Kugel dann darstellen, dann kann der systematisch wachsen. Und das erlaubt jetzt, glaube ich, auch äh, zum ersten Mal ein Modell vorzustellen, äh, welches diese Aspekte Lernen und Lehren zusammenbündelt. Meistens findet man die isoliert und das ist ein großes Problem, äh, welche aber auch gleichzeitig den Aspekt des Fachwissens äh, damit drin haben. Und wenn es jetzt um die spezielle Frage geht, um äh, den Bogen äh, zu schließen, äh, welche Rolle spielen denn da die digitalen Medien? Dann kann man einmal im Kreis laufen und sagen, äh, helfen die uns dabei, präziseres Feedback zu geben vielleicht schnelleres Feedback. Helfen die uns äh, dabei, äh, differenzierte Lernangebote zu, äh, zu stellen? Helfen die uns dabei, die Kollaboration äh, systematisch zu unterstützen? Äh, helfen die dabei, äh, Schüler über gamifizierende Maßnahmen vielleicht stärker zu aktivieren? Aber ich glaube ganz sicher, dass wir das nur beantworten können, wenn wir uns auf einem bestimmten äh, Framework berufen können. Das ist eigentlich aus der Not geboren, dass es sowas bislang zumindest aus unserer Perspektive in zufriedenstellender Form noch nicht gegeben hat. Das ist momentan eine Arbeitsversion, von der wir relativ überzeugt sind. Jetzt geht es darum zu sehen, ob der auch unsere ganzen, unseren Tests standhält und der ganzen Empirie. Aber das ist das, was ich Ihnen momentan vorstellen kann. Das heißt, wenn wir vertiefte Lernprozesse anbahnen wollen, dann müssen wir entsprechende Lernökologien konstruieren. Da haben wir einen konstruiert, ich habe mal einen faszinierenden Artikel gelesen, über, über Gardenscaping oder Landscaping, und dann ein Artikel, wo das angewandt wurde, auf den Arbeitsplatz, da hieß es damals Workscaping. Und ich glaube, wir müssen genau diese Art und Weise, also Lernumgebungen schaffen, das müssen wir aufs Lernen übertragen und deswegen haben wir den Begriff des Learnscaping kreiert. Also wir müssen diese Lernlandschaften kreieren, die speziell auf vertieftes Lernen ausgerichtet sind. Und dann eben Aspekte von Formal und Informal Learning gezielt so miteinander kombinieren, dass wir Dinge, die wir aus unseren Veranstaltungen outsourcen können, weil sie zu Hause genauso effizient erledigt werden können, outsourcen, um Platz für die Dinge zu schaffen, die wir eben nicht outsourcen können. Und da zählt mit Sicherheit dazu, unser Expertenwissen im Dialog auch zu vermitteln. In vielen Ansätzen... Geht der Experte in uns unter? Ja, der wird äh, zum Coach. Und das kann aber nicht alles sein. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Aber ich glaube, dass wir auch da umdenken müssen. Und der Begriff, der sich da mittlerweile etab zu etablieren scheint, ist der des Mentors. Das ist ein bisschen eine, eine andere Perspektive, nämlich, das ist auch jemand, der aktiv für Landzuwächse sorgt. Was wir realisiert haben, ist, dass es bei uns nicht funktioniert wenn jeder nur an seiner eigenen Stellschraube dreht. Das reicht nicht aus, um diese vertieften Lernprozesse zu initiieren. Also ich habe versucht, mein komplettes Lehrangebot umzustellen. Bei uns ist es so, dass die Lehramtsstudenten mittlerweile in den Masterseminaren grundsätzlich nur noch iBooks für iPads herstellen, indem sie zeigen müssen, dass sie bestimmte didaktische Konzepte in Unterrichtsmaterialien überführen können, die eben schon hauptsächlich digitaler Natur sind. Damit glaube ich, dass wir ganz schön viel erreichen können in unserem Feld, aber das reicht noch lange nicht aus. Denn diese Aspekte, die dem zugrunde liegen, zum Beispiel ein vertieftes Verständnis von Literatur, schaffe ich in der kurzen Zeit nicht. Da Darauf bin ich angewiesen, dass das funktioniert, was wir jetzt probieren wollen. Und das wiederum funktioniert auch nur deswegen, weil ich eine, eine aufgeschlossene Literaturwissenschaftlerin äh, gefunden habe, und das hat mir äh, drei Jahre hat mich das, äh, gekostet, gekostet. Äh, die da mitmacht und sagt, Mensch, ich bin eigentlich auch nicht zufrieden mit, mit dem Lernergebnis und ich möchte zunächst mal meine Veranstaltung äh, umstellen und mittlerweile macht die sehr viel mit Rollenspielen, wo äh, Studierende aktiv zeigen müssen, dass sie die Literatur verstanden haben, indem sie eigene Filme erstellen oder eigene Rollenspiele machen. Was wir aber sehen, was immer noch fehlt, ist die entsprechende sprachliche Unterstützung. Das läuft bei uns meistens parallel und hat den Effekt, dass es nichts bringt. Ja, das sind, äh, man muss das leider in aller Deutlichkeit so sagen. Das ist meistens so, dass diese Kurse von äh, Leuten äh, ausgeführt werden, die sich dadurch qualifizieren, dass sie Native Speaker sind. Mehr müssen die oft gar nicht mitbringen. Und äh, was wir eben jetzt versuchen wollen, ist, dass wir sagen, wir unterstützen diese Kurse, indem wir ganz speziell auf diese Veranstaltung äh, zugeschneiderte äh, sprachliche Kurse äh, konzipieren, wo äh, die Studierenden eben angeleitet werden, über diese Themen, die sie in diesem Kurs A machen, speziell zu schreiben. Das braucht eigentlich, das ist weniger Arbeit, als es denkt, es braucht nur kontinuierlichen Dialog. Wir sehen auch, dass das für mehr Zufriedenheit sorgen kann, weil dann plötzlich Leute sehen, dass, die, dass dieses Zusammenarbeiten fruchtet ja, und dass das, was rauskommt, eigentlich jedem nützt. Und letztlich bin ich dann der letzte in der Kette, der dann dafür sorgt äh, und äh, mit äh, unterstützen will, dass äh, die Studierenden in die Lage versetzt werden, die, dieses Wissen dahingehend zu überführen, indem sie selber unterrichten müssen. Ja, und das ist eigentlich jetzt in unserem kleinen Feld die Art von Transferfähigkeit, um die es uns geht. Vertieftes Lernen heißt bei uns, dass die Studierenden ein derart vertieftes Verständnis zum einen bekommen, was diese Literatur bedeutet, aber eben auch ein vertieftes Verständnis, was es bedeutet, das zu unterrichten. Das sind die Herausforderungen und da stehen wir erst ganz am Anfang. Also ich würde mir jetzt wünschen, wir hätten das schon hundertmal durchgezogen, aber leider ist es nicht so einfach. Ich glaube also, dass diese, dieses Deep Learning ins Zentrum rücken muss von unseren Hochschulen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn man an die globalen Herausforderungen herangeht, dass das nicht reicht, weil wir diesem Deep Learning eine inhaltliche Komponente geben wollen geben müssen und uns gleichzeitig vielleicht noch intensiver um unsere Studierenden kümmern müssen, weil die Fähigkeiten, die sie an der Uni, Uni nicht erwerben, sie wahrscheinlich nicht mehr erwerben werden. Also wir sind jetzt in einer Phase, die man früher mit 18, 19 vielleicht hatte, wo man sagt, das ist diesen letzten Schliff. Vielleicht erwerben sie den am Gymnasium oder in der Zeit, wo sie Wehrdienst oder Zivildienst oder andere Projekte gemacht haben. Aber in der Regel ist diese Phase abgeschlossen, wenn sie an die Uni kommen. Davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Das heißt, wir müssen um, um, neben dem Deeper Learning auch uns um die Säule Development oder Positive Development, wie es in der Literatur häufig heißt, äh, kümmern. Gleichzeitig aber auch zumindest die Frage andenken, und das war äh, der letzte Stand von dem äh, Projekt, in dem wir uns äh, äh, sehr stark engagiert haben, die Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung. Wenn wir also wirklich, manche sagen naiv, manche sagen visionär, ich weiß es nicht, sagen, wir wollen unsere Studenten eigentlich befähigen, zu sogenannten Positive Learnern zu werden, die bereit sind, sich in der Gesellschaft auf positive Art und Weise äh, zu engagieren. Dann müssen wir auch inhaltlich und entsprechend ausrichten, und ein Vorschlag, der da immer genannt wird, sind die Sustainable Development Goals, dass wir sagen, wenn wir wollen, dass wir mit unserem Klima nicht an die Wand fahren, ja, dann müssen wir unseren Ingenieuren eine entsprechende Haltung äh, mitgeben, die eben auf entsprechenden inhaltlichen Fachwissen basiert. Ja, das nur als Ausblick, dass man sagt, Deeper Learning, das ist wichtig, aber wir müssen uns eigentlich auch um ganz andere Baustellen kümmern. Ich bin mir vollkommen bewusst darüber, dass das komplex ist und dass das anstrengend ist und dass wir da vor einem Scheideweg stehen, weil wir uns, wenn wir das ernst nehmen, die Frage stellen wollen, geht das alles in dieser Zeit oder müssen wir nicht ganz systematisch ausmisten und uns von vielen Dingen vielleicht befreien, von denen wir bislang geglaubt haben, dass wir sie unbedingt brauchen. Also wir müssen uns, glaube ich, wirklich die Frage stellen, ob wir eben hochwertiges, hochwertige Lernangebote äh, anbieten oder eben nicht. Und da gibt es äh, bei uns einen ganz tollen Trend, äh, der nennt sich Slow Education. Ja? Ich finde das ganz wunderbar, weil ich glaube, dass man die Zeit braucht, sich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen. Also die Studien sind sich eigentlich relativ einiggehend darüber, dass man sagt, wirklich bahnbrechende Erkenntnisse machen Leuten, erst wenn sie sich mindestens zehn Jahre mit einem Thema in der Tiefe auseinandergesetzt haben. Das braucht einfach Zeit. Man kann nicht erwarten, dass das in der Kurze funktioniert. Und diese Zeit kann auch die Technik wahrscheinlich nicht abkürzen. Jetzt habe ich es geschafft, einmal um unser Thema herumzulaufen. Eventuell, das wünsche ich mir sehr, war vielleicht die ein oder andere Anregung dabei. Ich bin jetzt eigentlich da, bis mein Taxi kommt, um 16.10 Uhr. Äh, und habe also sehr viel Zeit mitgebracht und sehr viel Lust, äh, um mich auszutauschen, weil ich eigentlich nichts Unbefriedigender finde, als die Tatsache, dass man irgendwann einen Vortrag hält und dann sofort wieder weg ist. Ja? Äh, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen einen ganz produktiven, äh, ertragreichen Tag. Vielen herzlichen Dank. Ja. ja, ganz herzlichen Dank, dass du dein, euer hochspannendes Deeper Learning Konzept mit uns geteilt hast. Wir hätten jetzt in der Plenarsession, würde, würde ich sagen, noch Zeit, für zwei kurze Fragen aus dem, aus dem Publikum, wenn jetzt spontan äh, welche da sind. Die beiden Kollegen waren zumindest in meiner Wahrnehmung die beiden, die beiden schnellsten. Was mich interessiert, wir beschäftigen uns bei uns in der Fachhochschule in Oberösterreich, in Steyr auch mit diesen Themen natürlich, wie kann man die Community der Studierenden. Wir haben das große Glück, dass wir sehr kleine Jahrgänge haben, 40 Leute, 50 Leute. Wie kann man diese Community instrumentalisieren, nutzen, dass man diese Dinge unterstützt? Also wir gehen jetzt in diese Richtung Tribe Building, um eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Ausrichtung, einen gemeinsamen Purpose zu implementieren. Und wir unterstützen das auch sehr, aber ich habe den Eindruck, dass es eine ganz große Ressource die man da in diesen Hochschulalltag sozusagen integrieren müsste, äh, haben Sie Erfahrungen dazu? Haben Sie dazu Ansätze? Das wäre meine Frage. Ich kann Ihnen was. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben, nächst, wir haben einmal im Jahr nach, äh, nach äh, und das hat uns ganz lange gedauert. Wir bieten einmal im Tag, unseren, im Semester, einen iPad-Tag an, nennt sich das. Und äh, da kommen Experten, die uns von Apple geschickt werden, die unsere Studierenden in diesen technischen Dingen unterweisen. Ja? Wie, wie, wie designe ich diese iBooks und was brauche ich alles? Warum ich das erzähle, ist folgender. Während dieser Veranstaltung passiert was ganz Tolles, weil nämlich der Veranstalter großzügigerweise das Essen auch für unsere äh, Studierende zum Beispiel finanziert. Und wir dann das erste Mal die Chance haben, zusammen zu essen. Und zwar ist es toll, da gibt es immer ein Buffet und... Was ich da erlebt habe, ist etwas, was ich sonst noch nie erlebt habe, dass man sich einfach mit den Studierenden da in einer ganz ungezwungenen Art und Weise ganz anders nähert. Und was ich faszinierend finde, ist, dass diese, dieser Tag, der jetzt zeitlich eigentlich nicht ins Gewicht fällt, aber dass das einen ganz großen Unterschied macht auf die Art und Weise, wie sich Studierende integriert fühlen und wie die dann miteinander umgehen und die bringen sich danach auch ganz anders ein. Also ich glaube, dass wir diese, diesen sozialen Aspekt ganz, äh, ganz äh, stark auch unterstützen müssen, was wahrscheinlich auch bedeutet, dass wir uns da äh, einbringen, vielleicht einbringen könnten, vielleicht einbringen müssten. Ich denke aber, dass diese, diese, diese, diese, dieser Versuch, ein, ein Verhältnis herzustellen zwischen uns und denen äh, wahrscheinlich eine zentrale äh, Geschichte ist. Die andere ist, die wir sehen, ist, wenn wir... Das Miteinander der Studierenden dahingegen versuchen zu stärken, dass die sich sehr intensiv gegenseitig unterstützen durch Peer-Review-Verfahren. Also, das kann über, natürlich über Technik funktionieren, dass wir sagen, das Produkt, das ihr am Ende abgibt, muss vorher drei, vier Schleifen durchlaufen, wo ihr euch gegenseitig unterstützt und Feedback gibt. Dann führt es auch dazu, dass die sich mehr als Community begreifen. Aber ich denke, diese Aspekte sind ganz, ganz zentrale äh, Faktor, weil die eben wieder dieses Engagement so stark fördern. Aber leider habe ich keinen umfassenden Katalog an, an, an Handlungsempfehlungen. Ja, eine zweite Frage. Geht sich noch aus? Dr. Jane von der TU Wien. Ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, was positive Entwicklungen im Bildungsbereich anbelangt. Und daher würde ich annehmen, dass in 200 bis 300 Jahren vieles von dem äh, selbstverständlich sein wird, was Sie da gesagt haben. Sehen Sie das auch so ähnlich? Ich wünschte, ich könnte das jetzt einfach so bejahen. <lacht> ich bin auch mit Kollegen konfrontiert, die, das war ich schon, also ich bin ja auch, war ja auch an Schulen tätig, das ist in, auf, auf Schulebene nicht anders, die nicht bereit sind, ihre Klassentümmertür zu öffnen, die nicht in diesen Dialog gehen wollen aus den vielfältigsten Gründen. Wir hatten vor Weihnachten ein, ein, ein Seminar, da waren Psychologen aus, aus Harvard da und der, der Scherwurz hat da zu uns gesagt, für das, was ihr da habt, werden sie euch kreuzigen. Ja. Also, weil er einfach sagt, weil das unbequem ist und weil Uni da in der Hinsicht sehr resistent sein kann, weil es sehr, sehr langsam dauert, diese Dinge aufzubrechen. Ich bin aber im Austausch mit Kollegen wie jetzt Veranstaltungen wie diesen, ich bin doch leicht zuversichtlich. Zum einen, weil die Evidenz immer größer wird und die Notwendigkeit, dass wir umdenken müssen. Und zum anderen, weil ich glaube auch da jetzt eine andere Offenheit an den, an den Unis herrscht. Vielleicht nicht überall, aber also unterm Strich bin ich doch eher optimistisch als pessimistisch. ich weiß nicht, ob also das dauert mit Sicherheit. Also, natürlich kann es niemand schnell genug gehen, aber ich denke, vielleicht sehen wir in 20 Jahren schon deutliche Veränderungen, oder in 10, aber also dass das nicht über Nacht geht, ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Ja, danke nochmal. Im Interesse von uns allen muss ich auf die Zeit schauen. Wir haben noch wahnsinnig viele weitere äh, spannende Programmpunkte ja heute auf der äh, Agenda. Danke auch fürs Mittun jetzt in der, in der ersten Session und ja, ich wünsche uns allen äh, weiterhin einen, einen spannenden Tag. Bis später.